Guten Morgen Judith. Guten Morgen Juan. Wir Golfer wollen den Ball weiterschlagen, das ist einfach so. Nur mhm. hier auf Golf mit Freude zeige ich ganz viele Tipps, wie mhm. man den Ball mittiger, gerade und weiterschlagen kann. Mhm. Aber was ist aus deiner Sicht als Physiotherapeuten und als Golferin mhm. einen guten Weg irgendwie Schlägerkopfgeschwindigkeit zu schaffen? Aus meiner Sicht ist ganz wichtig die Bauchmuskulatur und im Bereich besonders die schräge Bauchmuskulatur. Und du, weil du ich, redest jetzt über Geschwindigkeit. Genau, also Geschwindigkeit, schnellere Rotation. schnellere Rotation. Unten ist zwar auch die Stabilität, aber ich muss ja die Bewegung machen und dazu ist ganz wichtig, dass ich die schräge Bauchmuskulatur auch optimal einsetzen kann. Dafür ist es halt wichtig, diesen Bereich besonders zu kräften. Hast du einen Tipp für, für mich? Für <lacht> Für den Golfer zu, zu Hause, ja. äh, was zu Hause gemacht werden kann oder wie, wie hier auf der Driving Range, ja. braucht man diese Dinge? Man braucht sie nicht zwingend. Alle Bauchmuskelübungen kennen wir sehr viel, schräge Bauchmuskel gerade. Ja. Aber ich persönlich finde es immer sehr schön, weil wir in eine andere Position kommen. Ein ball oder einen großen Medizinball geht auch dazu zu nehmen. Bodenmatte, genau. alles gut. Ich denke, aus ernsthafter Golfer ist sowas einfach notwendig. Ja kriegt man heutzutage überall. So, ich bin dein Opfer. Ja. Ähm, ich freue mich. Äh, mach mich bitte schneller. Mach mich schneller. schneller. Wichtig ist, dass wir sie erst vordehnen, damit wir hinterher zur Kräftigung kommen. Besten wäre, wenn wir drin sind, stellen uns ein Türreimer vor. Ja, sag weiter. <lacht> Wir machen das jetzt einfach mal hier und dann schauen wir zu. Du stellst dich so, so wie den uns zuerst ja. und dann hast du eine Übung für für die, Kräftigung. die Kräftigung. Genau, ah, damit da. die schräge Bauchmuskulatur in Schwung kommt. So, du stellst dich einfach mal hüftbreit. Mal so lieber. Genau, stell ja. dich nicht zu breit, weil wir wollen jetzt dehnen, wir wollen jetzt nicht weiter vor. Wir wollen jetzt dehnen, ganz leicht die Knie sind gebeugt und jetzt nimmst du die Seite, also, du wo kein du... Golfstand. kein Golfstand. Ja. Nimmst die Seite, die du dehnen möchtest, sprich diesen Bereich hier ja. oben. Was dehnen nee. wir, seitliche oder frontale? Wir sehen jetzt die seitliche, die frontale ist ein bisschen mit drin, aber obere Bauchmuskulatur im Schwerpunkt. So, du dehnst hoch, gehst schon mal rüber. Hier stellst du den Türrahmen vor, okay. dass du da so oben, strecken. oben und rüber. Okay. Genau. So, dann hast du hier schon mal eine Vordehnung. Du bleibst hier oben. Genau, dreh dich mal um. Du bleibst hier oben und jetzt hier verändert sich nichts, gehst du leicht in die Knie. Dann machst du noch mehr hier die Streckung von der Bauchmuskulatur. Okay. Ja? Genau, das sieht ein bisschen seltsam aus. Und jetzt, im Gegensatz zu wie sonst, ziehst du jetzt mal den Bauchnabel rein, also das Schambein drückst du nach vorne. Dann kommt noch mehr Stress, noch mehr Dehnung oh ja. hier rauf. Da spüre ich das. Genau, dass du da. Das heißt, und dann hältst du es oben einfach. Bleibt nichts. Aber je mehr ich hier oben strecke, desto mehr, mehr ich zieht ich es. Mehr zieht es, genau. Und wenn du etwas mehr in die Knie noch gehst, hast du es noch mehr. Ja. Ja? Genau. Diese Übung immer ganz wichtig ja. vor der Kräftigung. Wenn wir die ganzen Sachen also so dreimal die Woche machen, dann ist das immer die Übung vorweg. Und das solltest du ruhig so also 15 Sekunden halten. Dreimal in der Woche? Ja. Einmal machen, 15 Sekunden. Halten. halten, genau. Umso länger du es halten kannst, umso besser ist es. Pause. Genau. Und dann wieder sie Und dann kannst du es nochmal. Und das machst du dreimal. Dreimal. Und dann Seite versichert. wechseln. Richtig. Ganz wichtig. Immer beide Seiten. Die Knie. Genau. Strecken. Erst strecken. Dann die Knie. Und, und dann Hoch. hochziehen. Das Becken. Genau. Und da oben halten. Halt es da oben. Genau. Und dehn dich hier raus. Genau. Du zu Hause kannst das wunderbar mitmachen. Und halten. Jawoll. Das ist echt gut. Ja. Dann hast du oben die. Okay. Wunderbar. Cool. Wenn du das hast, hast du eine gute Vorarbeit geleistet und dann gehen wir auf die Matte. So, du rollst mal nach vorne. Genau. So wie oh. breit muss man Genau. Du variierst es für dich möglichst breit, dann ist es stabiler, sage okay. ich mal. Wenn man das erste Mal es macht, möglichst breit stehen, damit man es dahin kann. Okay. okay. So die Jetzt. Steigerung ist enge? Genau. Alles klar. Dann hast du eine schöne Stabilität. Ja. Jetzt rollst du dich mal nach hinten rüber. Jetzt mit den Füßen genau ein bisschen näher. <lacht> okay. Und du rollst schon so weit, genau, dass die Schultern nicht mehr drauf sind auf dem Ball. Ja. Wow. Das war, wow, das war ein bisschen. Okay. So, jetzt nimmst du die Arme vor den Körper. Genau. Beugst sie an. Nimmst die Ellenbogen ein wenig so zusammen. Genau. So dahin. So. Hier mit den Schultern und Armen verändert sich nichts mehr. Und jetzt ziehst du, du kommst nach vorne hoch und ziehst den Bauch da zusammen. Genau. Und wieder zurück. Gar nicht so weit. Weil wir wollen jetzt hier oben die oberen Anteile der Bauchmuskeln also mein haben. bleibt gerade. Ja, ne? der zieht sich rein, ne? da, aber du fängst von oben an. Jetzt hast du die geraden Bauchmuskeln, jetzt wollen wir aber die schrägen, weil die ja zur Rotation mehr. Also ziehst du die gleiche Bewegung mit dem Ellenbogen Richtung linkes Knie. Dahin, genau, nur bis dahin und wieder zurück. So wie oft? Ja, boah, da kannst du ruhig auch wieder, wenn du anfängst, so fünf Wiederholungen machen. Dann eine kleine Pause. Wichtig ist schön langsam dabei atmen. Genau. Und, und ein Momentchen halten und wieder runter. Umso fitter du wirst, umso mehr Wiederholung kannst du machen. Okay. Aber so würde ich anfangen mit 3 x 5. Ja. Genau. Wichtig ist hinten bleiben. Bleib da hinten und komm von da aus hoch. Genau. Da hin und langsam, gar nicht zu hoch. Das Wichtige ist, dass die Schultern dann hinten bleiben. Nimm die Schultern wieder zurück. Ja, und A her. Für dich zu Hause, das ist der wichtigste Fehler, sage ich mal, dass man immer gerne dahin geht. Du sollst von hinten anfangen. Zusammen. zusammen. und dann hochkommen, weil dann hast du den oberen Anteil. Okay. Wunderbar. Und ganz automatisch kräftigt sich dann die Bauchmuskulatur. Du hast mehr Schwung dabei, mehr Schräge und mehr Rotation, damit mehr Kraft dahinter ist. Schnelligkeit. Genau. Vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Okay. Viel Spaß Viel beim Spaß. Umsetzen. Tschüss. Und Starten schnell werden. Wunderbar. Dankeschön. schön.